Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Kurz vor Ostern fand in Neuland die zweite plattdeutsche Medienkonferenz statt. 91 Personen aus verschiedenen Ländern nahmen an dieser Konferenz teil. Darunter befanden sich die Vertreter von verschiedenen Radiostationen aus der ganzen Welt, Verleger, Autoren, Lehrer und Sänger. Der gemeinsame Nenner war die plattdeutsche Sprache der Mennoniten, die ursprünglich aus Preußen kommen. Plattdeutsch ist mein Haus, das ist meine Sprache. Wenn ich Plattdeutsch rede, dann verletze ich mich maglich. Dann kann ich dort übertreten, wo ich moin, wo ich fühle. Und das ist einfach für mich meine Identität. Da komme ich her, dort werden meine Vorfahren. Und das ist einfach, ja, dort wird mein Herz bewegt. Etwas weiter zurück fand in Neuland der Amtswechsel des Präsidenten der Kooperative und Kolonie Neuland statt. Nach drei Amtszeiten und neun Jahren im Dienst trat Herr Edwin Reimer sein Amt an Herrn Heinz Alfred Bartel ab, der von den Mitgliedern als neuer Präsident bestätigt wurde.